einen wunderschönen guten Morgen, der Ababschied von Best Photos. Der hat mir das Thema in dieser Woche regelrecht aufgedrückt. Best Photos vereinte die Funktion aus mehreren Anwendungen, mit denen ich versuche, meine Fotobibliothek so halbwegs in Schuss zu halten. Sprich, missglückte Bilder wegwerfen, Duplikate entfernen und auf die richtigen Datums- und Ortseinträge zu achten.